Hallo, mein Name ist Gregor Klavikowski und in meinem heutigen Video geht es um einen wichtigen Baustein einer jeden Struktur, die Elemente. Wenn ihr euch schon ein paar Videos von mir angeschaut habt, dann wisst ihr, dass ich Strukturen in drei Bausteine aufteile. Erstens die Elemente, zweitens die Beziehung zwischen den Elementen und drittens die Grenzen der Struktur. Und heute geht es ganz konkret um den ersten Baustein. Und wir werden eine ganze Menge darüber lernen, was die Elemente sind und wie man damit arbeiten kann. Meistens wissen wir schon ziemlich intuitiv, was die Elemente einer Struktur sind. Aber trotzdem lohnt es sich, sich mit diesem Thema mal genauer zu beschäftigen, um die Elemente einfach besser zu verstehen und ihr werdet sehen, dass euch das beim Strukturieren helfen wird. Kommt euch das alles ziemlich theoretisch vor? Kann ich verstehen! Deswegen werden wir das an einem konkreten Beispiel machen, der Bäckerei Frank. Stellt euch also für dieses Video mal vor, ihr seid Berater für eine Bäckerei. Und der Bäcker Frank kommt zu euch und sagt, kannst du mir mal helfen, meine Bäckerei ein bisschen besser zu sortieren? Und das machen wir heute. Ihr werdet sehen, dabei gibt es auch eine ganze Menge über das Thema Elemente zu lernen. Besser also kommen wir zuerst zu der frage was sind denn die elemente eigentlich nun es sind die bestandteile aus denen eine struktur besteht eigentlich ganz einfach in meinem ersten video in dem ich die grundlagen des strukturierens erklärt habe habe ich das beispiel einer familie genommen weil es da sehr eindeutig ist bei einer familie sind die elemente natürlich die familienmitglieder das ist eine einfache struktur Schauen wir uns jetzt mal unser Beispielunternehmen, den Bäcker Frank, an. Und dazu brauchen wir, glaube ich, eine Leinwand. In einer Bäckerei arbeiten natürlich Menschen. Der Bäcker, die Bäckerin, die Verkäuferinnen, Verkäufer. Und natürlich gibt es auch Kunden, die in die Bäckerei kommen. Dann haben wir noch die Backwaren. Und die Backwaren werden aus Materialien hergestellt, und zwar in Maschinen, die auch in der Bäckerei stehen. Fällt euch etwas auf, das ist schon eine ganze Menge an Elementen, die wir da zusammen haben. Und wir haben ja noch gar nicht über den Verkaufsraum und die Backstube gesprochen. Ihr seht also, in einer Bäckerei gibt es schon sehr viele unterschiedliche Elemente, die alle zusammen die Struktur der Bäckerei ausmachen. Schauen wir uns noch ein drittes Beispiel an, eine Schule. Wie bei der Bäckerei gibt es dort auch Gegenstände, die Schule, die Tafel, die Sitzplätze für die Schüler und es gibt Menschen, die dort arbeiten oder die dorthin hingehen, weil sie müssen, nämlich die Schüler. Und es gibt aber noch eine dritte Sache, nämlich in der Schule geht es um Bildung. Kindern soll etwas beigebracht werden. Das kann man nicht so gut anfassen und es gibt auch eine ganze Menge Regeln in der Schule und es geht auch in der Schule darum, diese Regeln zu lernen. Und die Frage ist nun sowas wie Regeln oder Bildung. Sind das vielleicht auch Elemente? Ich würde sagen, abhängig von der Fragestellung auf jeden Fall. Fassen wir also nochmal zusammen. Elemente sind die Grundbestandteile einer Struktur. Außerdem gibt es ganz verschiedene Arten von Elementen, zum Beispiel materielle Dinge, die ich anfassen kann und immaterielle Dinge, die ich nicht anfassen kann. Und wir haben festgestellt, dass bei einer Struktur sehr schnell ganz schön viele Elemente zusammenkommen. Und wie bringe ich jetzt Ordnung in diese Vielzahl von unterschiedlichen Elementen? Schauen wir uns an, wie wir normalerweise dabei vorgehen und dabei können wir eine ganze Menge über das Strukturieren lernen. Schauen wir uns doch noch mal an, was wir eben gemacht haben, als wir über die Bäckerei Frank gesprochen haben. Wir haben die Bäckerei Frank, das Unternehmen Bäckerei, in verschiedene Elemente aufgeteilt. Die Menschen, die dort arbeiten, die Räume der Bäckerei, die Backwaren, die Materialien und die Maschinen, mit denen die Backwaren hergestellt werden. Wenn wir uns jetzt diese Elemente aber nochmal genauer anschauen, stellen wir natürlich sofort fest, dass die sich wieder in neue Elemente unterteilen lassen. Nehmen wir zum Beispiel die Backwaren. Bei den Backwaren gibt es herzhafte und es gibt süße Backwaren. Die süßen Backwaren sind zum Beispiel Teilchen oder Kuchen. Die herzhaften Backwaren sind dann Brote oder Brötchen. Es gibt also und das seht ihr hier schon, eine Hierarchie von Elementen. Manche Elemente sind den anderen enthalten. Oder andersrum gesagt, manche Elemente umfassen andere Elemente, die darunter liegen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das bis auf die atomare Ebene runterbringen. Das ist aber normalerweise für eine Strukturierung, für, zum Beispiel hier für die Bäckerei Frank, zu detailliert. Wo man aufhört, ins Detail zu gehen, das wird meistens durch eure Fragestellung bestimmt, mit der ihr an eine Struktur herangeht. Und meistens hat man ein ganz gutes Gefühl, wann es sich nicht mehr lohnt, weiter in die Details zu gehen. Was haben wir bei diesem Schritt gelernt? Es gibt offensichtlich so eine Art Hierarchie von Elementen. Manche Elemente enthalten andere. Dadurch ergeben sich so eine Art Ebenen, der Elemente. Ganz oben stehen die Elemente das oder das Element, das andere Elemente enthält, und unten wird es dann immer detaillierter. Wir haben also offensichtlich ganz unterschiedliche Ebenen der Abstraktion oder der Detaillierung für die verschiedenen Elemente. Das führt uns nun zu der Frage, in welcher Beziehung diese Oberbegriffe und Unterbegriffe, diese verschiedenen Ebenen, miteinander stehen. Und wir sind natürlich nicht die Ersten, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Das hat schon der alte Aristoteles gemacht und das war einer der Ersten, der seine Gedanken dazu aufgeschrieben hat. Und damit ihr das auch mal gehört habt, nehmen wir einfach sein Beispiel. Er hatte drei Begriffe, Lebewesen, Mensch und Tier. Mensch und Tier sind offensichtlich Lebewesen, also ist Lebewesen der Oberbegriff und Mensch und Tier die Unterbegriffe. Bei Aristoteles heißt der Oberbegriff Gattung und die Unterbegriffe Art. Aber warum gibt es jetzt zwei Dinge, nämlich Menschen und Tiere? Aristoteles hat gesagt, es gibt nämlich einen Unterschied, den sogenannten artbildenden Unterschied. Und der artbildende Unterschied zwischen Mensch und Tier ist laut Aristoteles, dass der Mensch vernunftbegabt sei. Hm. Wenn man sich so die Politik und unsere Verschwörungstheoretiker und all diese Leute anschaut, hat man manchmal die Frage, ob der Mensch wirklich immer vernunftbegabt ist. Aber für unser Beispiel nehmen wir das doch jetzt einfach mal an. Also, es gibt die Unterteilung zwischen Gattung und Art. Und jetzt kann man natürlich zum Beispiel die Gattung Tier in weitere Untergattungen unterteilen. Beispiel in Tiere, die fliegen können, das sind die Vögel, und Tiere, die nicht fliegen können, das sind dann die anderen. Also ist der artbildende Unterschied hier die das Fliegen. Und das kann man natürlich beliebig runter fortsetzen bis in die kleinste Gattung und Art in, und der Unterscheidung der verschiedenen Lebewesen. Und in der Tat haben über viele Jahrhunderte Philosophen, Wissenschaftler, Nachdenkende versucht, solch eine Hierarchie in unserer Welt abzubilden, sodass alles schön geordnet in einer Reihenfolge ist und alles zu einem Oberbegriff gehört und alles schön mit Unterschieden auch definiert ist. Klingt doch eigentlich ganz logisch, oder? Ja, klingt logisch. Das Problem ist aber, so funktioniert die Welt nicht. Und das müssen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Doch vorher schauen wir uns noch mal kurz an, was wir von Aristoteles gelernt haben. Also, es gibt Oberbegriffe und Unterbegriffe, das wussten wir schon vorher. Aber die Unterbegriffe oder Arten unterscheiden sich, weil es einen Unterschied gibt. Und es gibt nicht nur einen, sondern mehrere Unterschiede. Und das möchte ich euch jetzt anhand eines Brötchenbeispiels genauer zeigen. Und vielleicht habt ihr schon eine Ahnung, warum uns das, was wir gerade machen beim Thema Strukturieren, helfen kann. Wenn nicht, dann wartet noch dieses Beispiel ab und ich glaube, dann habt ihr es verstanden. Bei unserem Brötchenbeispiel schauen wir uns nun drei Arten von Brötchen mal genauer an. Nämlich ein normales Brötchen, ein Vollkornbrötchen und ein Laugenbrötchen. Zunächst, wenn ich mir die von außen anschaue, stelle ich fest, dass sie eine unterschiedliche Farbe haben. Das, Brötchen, das normale Brötchen ist weiß, Vollkornbrötchen meistens braun und das Laugenbrötchen rötlich-braun. Wenn ich dann in das Brötchen reinschaue, sehe ich, dass sie auch eine unterschiedliche Struktur haben. In dem Körnerbrötchen sind meistens auch noch irgendwelche Körner drin, während in dem anderen Brötchen, in dem normalen Brötchen, etwas ist es weiß und in dem Laugenbrötchen ist es auch weiß. Wenn ich mir nun die Brötchen anschaue, worauf sie hergestellt sind, dann sehe ich, dass sie aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Das normale weiße Brötchen im Wesentlichen aus Weizenmehl, das Körnerbrötchen aus Dinkelmehl oder aus anderen Mehlsorten, das Laugenbrötchen auch aus Weizenmehl, aber der Teig scheint etwas anders zu sein als bei einem normalen Brötchen. Wenn wir jetzt unsere drei Brötchensorten mal nebeneinander stellen, dann sehen wir, dass sie schon bei drei unterschiedlichen Eigenschaften Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten haben. Und das ist sehr interessant für das Strukturieren. Das zeigt uns nämlich, dass wir unterschiedliche Blickwinkel einnehmen können. Wir können die Elemente nach ihren Arten unterscheiden. Wir können aber auch die Elemente nach ihren Eigenschaften unterscheiden. Also man sieht schon, dass die Art und Weise, wie man die Elemente betrachtet, aus welchem Blickwinkel man da drauf schaut, kommt man eben zu anderen Unter Ergebnissen und zu anderen Unterteilungen. Damit haben wir jetzt alle wesentlichen Aspekte zum Thema Elemente zusammengefasst. Es gibt unterschiedliche Elemente. Elemente sind oft in Hierarchien und Ebenen zusammengefasst und Elemente haben Eigenschaften. Und die Eigenschaften haben sie manchmal gemeinsam oder es gibt eben auch Unterschiede. Und diese drei Aspekte zusammen haben einen hohen Einfluss darauf, wie ich ein Thema strukturiere und ändern möglicherweise den Blickwinkel, mit dem ich auf ein Thema drauf schaue. Und das wollen wir jetzt zum Abschluss noch ein bisschen genauer betrachten. Zum Schluss also noch ein paar Ideen rund um das Thema Elemente. Natürlich hat bei der Frage, was ich als Element überhaupt erkenne, die Erfahrung, die ich mit dem Thema habe, eine wichtige Rolle. Wenn ich ein Laie bin, dann habe ich, kenne ich vielleicht ein oder zwei Mehlarten. Wenn ich ein Bäcker bin, der jeden Tag mit Mehlarten zu tun hat, dann habe ich ein völlig anderes Gefühl dafür. und Ich kann vielleicht schon an dem, dann dem Gefühl, wie sich ein Mehl anfasst, die eine Weizenmehlart von der anderen unterscheiden, während das für einen Laien total das gleiche ist und er kann diese Unterscheidung gar nicht treffen. Wo man jetzt anfängt und aufhört mit dem Detailierungsgrad sich das genau anzugucken und wie viele Eigenschaften man beim Strukturieren mit reinbeziehen, einbeziehen möchte, das gibt einem letztlich auch die Fragestellung vor. Wichtig ist aber zu so wissen, dass es einfach viele unterschiedliche Aspekte gibt, die man bei den Elementen berücksichtigen kann. Und deswegen lohnt es sich oft, das eben nicht alleine, sondern mit anderen zusammen zu machen, weil man dann ganz neue Blickwinkel gemeinsam auf dieses Thema finden kann. Und gerade erfahrene Leute haben oft noch mal ein ganz anderes Empfinden dazu, wie man Strukturen zu einem bestimmten Thema bilden muss. Ein weiterer Aspekt ist die Detaillierung der Struktur. Je tiefer ich in die Ebenen einer Struktur eintauche, desto mehr Unterschiede finde ich und desto mehr Details gibt. Wie stark der Detaillierungsgrad für meine Fragestellung wichtig ist, dafür haben wir meistens schon ein ziemlich gutes Gespür. Wenn ich zum Beispiel dem Bäcker Frank helfe, seine Bäckerei zu strukturieren, dann ist das für ihn als professionell natürlich wichtig, zum Beispiel, wenn es um die Art unterschiedlicher Mehlsorten und die Lagerung des Mehls geht, sich genau damit zu beschäftigen, wo lege ich welches Mehl ab, welche, vielleicht habe ich verschiedene Anbieter von der gleichen Mehlsorte, die aber Unterschiede hat, die nur ein Bäcker merkt. Und da muss ich mir überlegen, muss, macht es sicher viel Sinn, sich in diesen Detaillierungsgrad hineinzubegeben und das genauer anzuschauen. Wenn ich das zu Hause mache und sage, ich brauche halt eine Kiste, wo ich mein Mehl hin tue, dann reicht wahrscheinlich eine Kiste, wo ich meine Mehlsorten reinschmeiße und ich muss mir darüber gar keine genauen Gedanken machen. Also die Fragestellung hilft immer dazu, den richtigen Detaillierungsgrad zu finden. Für das Strukturieren ist es total wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass die Art und Weise, wie wir die Welt in Elemente aufteilen, eine Funktionsweise unseres Gehirns ist. Wir machen ja das den ganzen Tag und damit wir Ordnung in dieses Chaos der Wahrnehmungen bringen können, ist unser Gehirn die ganze Zeit damit beschäftigt, Oberbegriffe und Unterbegriffe zu bilden. Aber das ist was, was hier oben bei euch im Hirnkastel passiert. Macht euch bitte klar, die Welt ist nicht so, wie wir sie einteilen. Unser Brötchenbeispiel hat das ganz gut gezeigt. Wir haben ja nur drei Arten von Brötchen betrachtet, aber wir haben festgestellt, sie haben bei manchen Eigenschaften Unterschiede, aber eben auch Gemeinsamkeiten. Und je nachdem, welchen Blickwinkel ich einnehme, stellen sich die Brötchen unterschiedlich dar und die Gruppierungen, wie ich die Brötchen ordne, eben auch. Und vielleicht kennt ihr ja sogar das Franzbrötchen, das heißt zwar Brötchen, sieht aber gar nicht wie ein Brötchen aus. Fatal wird es, wenn Menschen glauben, dass die Begriffe, die sie in ihrem Kopf haben, eine wirkliche Unterteilung der Welt haben, dass sie irgendeine Form von Wirklichkeit haben. Und ein Begriff, der viel Leid in die Menschheit gebracht hat, ist zum Beispiel der Begriff der Rasse. Hier wurden mehr oder weniger willkürlich Unterschiede zwischen Menschen gemacht. Jeder, der auch nur mal fünf Minuten nachdenkt und sich über die Geschichte der Menschheit bewusst wird, der sieht, dass die Menschen sich ständig vermischt haben und den Großteil ihres Genoms auch gemeinsam haben. Und dass es das völlig schwachsinnig ist, hier zu versuchen, irgendwelche Unterschiede herbeizureden, die es in Wirklichkeit überhaupt nicht gibt. Das ist ein sehr trauriges Beispiel, wie ein Begriff, den man sich halt gebildet hat, eine... Versuch, wie damit versucht wird, Unterschiede zu erklären und eben auch zu begründen. Und ganz fatal wird es, wenn damit eben auch Bewertungen verbunden sind. Das eine ist dann besser als das andere. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. So, das musste mal raus. Wer sich für dieses Thema etwas näher interessiert, da gibt es auch viele Videos, auch teilweise sehr emotional. Man muss da auch ein bisschen aufpassen. Aber ich habe ein schönes Video gefunden zu diesem Thema. Das habe ich hier euch auch verlinkt. Was ist daran nun wichtig für das Thema Strukturieren? Mein Lieblingssatz ist immer, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Ich habe es schon oft erlebt in Projekten, in Brainstorming-Sessions oder in Versuchen, eine Lösung für ein schwieriges Problem zu finden, dass man stundenlang damit beschäftigt ist, das Thema zu analysieren, Gruppen zu bilden, Ursachen zusammenzufassen. Und man kommt einfach nicht an den Punkt, dass sozusagen der Knoten platzt. Und immer wieder habe ich dann gesehen, irgendwann kommt dann der Moment, wo eine Eigenschaft, die man bis dahin zu sehr vernachlässigt hat, einen völlig anderen Blickwinkel plötzlich auf das Ganze gibt und praktisch die Teile an ihren richtigen Platz fallen und plötzlich die Struktur total Sinn macht. Und das ist so der, der Prozess, der eben beim Strukturieren immer wieder passiert. Das ist, was ich total spannend finde. Und deswegen ist das eben so, so wichtig zu wissen, dass ich eben zum einen eine Unterteilung in Gattung und Art habe, also immer weiter ins Detail gehen kann, aber auch zu wissen, dass Elemente immer Eigenschaften haben, nach denen ich sozusagen vertikal genauso strukturieren kann und sich dadurch oft ein völlig anderes Bild ergibt. Probiert es mal aus, es ist total spannend. Wenn ihr an einer Stelle seid, dass ihr mit einer Strukturierung nicht mehr weiterkommt, wechselt einfach mal die Perspektive und anstatt nach einer hierarchischen Ordnungen zu gehen, schaut euch mal die Eigenschaften an, vielleicht gibt es da nochmal ganz andere Blickwinkel und das hilft euch, eine Lösung für euer Thema zu finden. Und denkt bitte immer daran, auch die Ebenen der Abstraktion habt ihr euch letztlich ausgedacht. Und manchmal, wenn man mit einem Thema anfängt, trifft man Unterscheidungen in Oberbegriffe, an denen man dann weiterarbeitet die sich im Nachhinein als gar nicht mehr so relevant herausstellen. Bleibt auch hier flexibel, seid bereit, nochmal Strukturen umzubauen, wenn ihr merkt, dass ihr eine, eine Kategorie oder eine Gruppe gebildet habt, die so sich gar nicht wiederfindet. Da gibt es auch oft interessante, erlebt man interessante Dinge und äh, kriegt nochmal einen ganz neuen Blickwinkel auf sein Strukturierungsthema. So, das war mein Video zum Thema Elemente. Ich hoffe, es war nicht zu theoretisch. Mir hat es auf jeden Fall total viel Spaß gemacht, mal in dieses Thema näher einzutauchen. Ist das immer alles praxisnützlich? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube fest daran, dass wenn man diese Gedanken im Kopf hat, dass es dann einfacher ist zu strukturieren und man eben gerade, wenn man nicht mehr genau weiter weiß oder in eine Sackgasse geraten ist, man mehr Handlungsmöglichkeiten hat, wenn man weiß, wie die Elemente, funktionieren und welche Rolle sie beim Thema Strukturieren spielen. Und wenn ihr an ein schwieriges Thema rangeht, dann wisst ihr auch, wie meine Empfehlung lautet, nämlich Besser strukturieren